Hallo, also dieses Video setzt die Kenntnisse des Grundniveaus 1 voraus, wie auch immer. Schauen wir jetzt hier, in einem Staat mit 8,46 Millionen Einwohnern trinkt jeder Einwohner durchschnittlich 4,9 Liter Milch täglich. Erste Frage, wie viele Liter werden dann täglich konsumiert? Ja, diese Aufgabe kann man so ziemlich leicht lösen. 4 Neuntel von 8,46 Millionen sind 4 Neuntel mal 8,46, also mal 4 durch 9, so 4 mal 8,46 durch 9 und das ist 3,76, das waren Millionen Liter. Also so viele Liter werden täglich konsumiert. Gehen wir zur zweiten Unterfrage hier. Der Gewinn für die Eigentümer ist 0,8 Cent pro Liter Milch. Wie viel ist der tägliche Gewinn? Finden Sie ihn gerechtfertigt. Okay, der Gewinn für jedes Liter ist äh, 0,8 Cent. Daher ist der gesamte tägliche Gewinn äh, 0,8 Cent pro Liter mal 3.700.000 Liter. Also 0,8 mal 3 Millionen und so weiter und so fort. Das Ergebnis ist 3.800.000 Cent da jedes Euro 100 Cent hat haben wir also müssen wir dieses Ergebnis hier durch 100 dividieren daher um Euro zu finden ja und daher ist das Ergebnis 30.080 Euro ob dieser Gewinn jetzt allein aus dem milch verkauft ja nicht vergessen ja und also die Werte sind tatsächlich hier nicht so groß ob dieser Gewinn des Eigentum, als täglicher tägliche Gewinn 30.800 allein aus der Milch. Äh, auch wenn er dafür gearbeitet hätte, ob das jetzt gerechtfertigt ist, muss ja jeder für sich entscheiden. Schauen wir jetzt die zweite Frage. In einem anderen Staat gibt es vier Submarktketten. Zusammen gewinnen die Eigentümer 105.000 Euro täglich. Das ist also im Vergleich eigentlich weniger in der wahrheit aber sagen wir dass es so viel ist eigentümer a bekommt zwei fünftel des gewinns eigentümer b ein drittel und den rest teilen die anderen zwei eigentümer c und d wie viel gewinnt täglich jeder eigentümer und die gleiche frage ist ob das gewinn gerechtfertigt ist das haben wir schon gesehen also schauen wir jetzt diese frage 2 Fünftel von 105.000 Euro sind 105.000 mal 2 durch 5, also 42.000 Euro. Das ist Eigentum A. Ein Drittel für den Eigentum B ist 105.000 mal 1 durch 3, also 35.000 Euro. Das ist für den Eigentum B. Und der Rest... Was noch bleibt, das müssen wir erst berechnen, 105.000 Euro, minus 42.000, minus 35.000. Also, was bleibt, ist 28.000 Euro und jede von den anderen zwei Eigentümern bekommt die Hälfte davon, also 28.000 durch 2. Also Eigentümer C und D bekommen je 14.000 Euro. Danke sehr.